Jetzt rollt das Bällchen zu dir, jetzt rollt es wieder zu mir. Zu dir, zu mir, zu dir, zu mir, zu dir, zu mir, zu dir. Zu mir, zu dir. Es wechselt den